Berechnung der Fahrtroute. Biegen ah, Sie die nächste rechts ab. So, da fangen die, fangen die an zu rennen. Wie so. So, es ist ja quasi fast ein Kurzschluss. Ne? Aber äh, es geht auch mit relativ kleinen Strömen. Also das ist jetzt äh, nicht, die werden sonst werden sie zu heiß, ne? so, und, ähm, das war der erste Effekt und wo ich das gesehen hatte, weil das ist ja der Effekt eines, den sie ins Unterhaus gesperrt haben. Den haben sie jetzt gestern erzählt. Ah. Den haben sie in sechs Jahren ins Unterhaus gesperrt. Und darauf basieren ja diese Solar-Scheiben, die Flugscheiben vom Sol. gehört vom Sol. Ne? Das ist ja auch ähnlich. Das basiert auf diesem Effekt, dass die drumherum rotieren die Magneten. Bestimmte Magneten, die er natürlich entwickelt hat. Ne? Das ist zwar ohne Magneten so, aber normalerweise hast du ja hier, du hast ja gerade in der Kugellager kein Teil, was sich gegenseitig abstoßen kann. Das gibt es ja da drin nicht. Das, ist, das wird es ja nicht laufen, das Kugellager. Ne? So, also ist das mit normalen Sachen nicht erklärbar. Ja, und der aus der, aus der, aus der, aus der Klapsmühle, der hat gesagt, das ist, der Effekt ist einfach. Ne? Du, legst zwei, du hast eine Eisenbahnschiene, das ist auch schon gemacht worden, also eine Eisenbahnschiene, legst eine Achse drauf, und gibst rechts und links auf die Schiene Strom. Auf einmal rollt die Achse los. Und niemand weiß warum. Die Achse lo rollt los. So, ah, so. Haben wir die Züge eingetrieben. Ne, so, nee, nee, da nee, ist, nee, nee, äh, ist kein Motor dran. Ja, da ist, ist kein Motor dran. Die Achse lo rollt los. So, ja, aber die, die, die, die Modelleisen dran. Die läuft doch dann so, oder? Nein, da sind ja Motoren den. drinne. Es muss noch Energie vernichtet werden. Das geht ja nur um das Prinzip, dass da drin äh, praktisch da ist ja kein Motor drin. Das läuft ja auch so. Ne? so und ähm, egal in welche Richtung du das anschiebst, das läuft dann in die Richtung weiter. Das ist ja das und auch es ist völlig egal ich muss Ein einmal äh, Energiepotenzial reinstecken so nee nee, nee, nee du die, Drehricht die, die Drehrichtung ist auch oh, nicht die vorgegeben ja, das ja, die Drehrichtung ist vorgegeben wohin du es anschiebst ja, das ist mein immer ich weiter. muss einmal kurz hm. wenigstens sagen genau, ich muss so. dir eine Information geben und, in die und, und es geht auch mit Wechselstrom sogar noch besser ich weiß auch genau warum und äh, es bleibt die die Eigenschaften bleiben auch dieselben so ja und da habe ich das Ding einfach mal verbessert habe mir gedacht, na ja, dass, dass der Stromfluss nicht so hoch wird, aber die Kraft bleibt, ne? habe ich eben sechs Kugellager genommen und habe die anders, anders, anders miteinander verschalten. Anders mit Kugellager. Ja, jetzt habe ich es so gemacht, dass die Kugellager auf einer Achse sind, sozusagen, immer zwei. Außen ist eine Kupferhülle als Kontakt und innen sind sie aber unterbrochen. Also macht der Strom jetzt durch das eine durch, über die Kupfer ins andere rein. Ne? So. Und das jetzt durch, durch sechs Stück. Einfach, dass ich mehr Kugellager auf einer Achse habe. Hm. So. Ne? So. Ja, da kommt auch kein. Ach, das ist... übrigens ist das auch umkehrbar. Du kannst auch einen Strom messen. Wenn du die drehst. Ja, dann du äh, äh, ganz, ganz, ganz geringen, mal ist er da, mal nicht. Also das ist, äh, wo das herkommt, dass wenn hier kein Restmagnetfeld drin ist, dann. Ja, das ist so wie da. Homopolargenerator. Ja, genau. Ha. Wenn du jetzt da drehst. Da könnte was kommen. Nicht immer. Manchmal kommt was, nee, jetzt kommt nichts. Siehst du? Ah, es kann auch ein Wechselfeld sein. Nein. Ja, manchmal ist was da, manchmal nicht. Und manchmal das, das ist also. Ganz eigenartig, ne? So, und jetzt auf jeden Fall dreht das einfach, wenn man da jetzt Strom dran macht. Haben wir wir können es mal mit einer sehr starken, also eine relativ starke 6 Volt Batterie, reicht auch schon aus. Ja, hier haben wir 9 Volt, ne? Nee, die, nee wir brauchen schon eine Kapazität. Also 6 Volt, Volt, stark aber, würde ich sagen. Oder, 6, oder 9 Volt stark, auf jeden Fall stark. Wenn wir haben, die müsste eigentlich 12. gehen. Ja. Ja. Können wir hochnehmen? Und ein paar Kabel? Hast du ein paar Kabel? Ja, Kabel kommen also, wir. Wir brauchen starke stärkere, ne? Die dünnen, die. Ja. Ja, ist ja hier drüber. ja das sehr gut Ist das Messing? Das wäre sehr gut. Ach, du gehst schon da innen. Das langen können wir zerschneiden können wir das und abisolieren. Und das hat mich nicht. Das, das, das ist der erste Effekt, den ich gesehen habe, der nicht sein darf. Weißt du? Hat mich, ich habe natürlich auch eine Erklärung dafür, für mich selber. Ich weiß nicht, ob sie richtig ist, ne? aber man, man sucht ja immer Erklärungen. Es gibt der noch der Stefan Marinov wieder. Äh, der hat auch eine Erklärung gefunden, aber die hat mich nicht befriedigt. Und dann habe ich auch ein Experiment gemacht. Du bist der Abisolierer. Ich bitte. bin der Abisolierer. Ja, weil du das am besten kannst. Das ist der Abisolierzange zu Hause. Du bist gut. Moment. Aber <lacht> ja. Ja, weil der hat auch so dicker gebracht. So, da, kann man, da kann man im Prinzip, könnte man hergehen und könnte genau wieder schon so äh, mehrere Ebenen übereinander machen, solche Kugel-Ebenen. Ja, mehrere. Ich habe auch schon mal versucht äh, nachzurecherchieren, ob es äh, passende Kugellager gibt, die man ineinander machen kann. Also, ins größer, wieder eins größer. Ne? Und die dann praktisch auf mehreren Ebenen. Ich wollte einfach mal sehen, ob das nicht irgendwie den gravitativen Effekt aufhebt. Während des Laufs. Ne? Und äh, das wollte ich einfach mal nachbilden. ich würde mich überhaupt nicht wundern. Drei solche Dinger übereinander. Hm. Ne? Ja, das, äh, gehen wir mal zur und, und, und, äh, äh, äh, äh, und wieder zwei solche und Strom drauf drehen lassen. Und mal, und mal wiegen dabei. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn da der Gravitation äh, äh, irgendwas passiert. Nee. Nee, nee. Mhm. Nee, nee. Es muss halt an die, die, die, diese Anordnung sein, dass das an de, dieser Peripherie, immer sind diese zwei Schienen, die du haben musst. Diese zwei Schienen. Dann funktioniert das erst. Also ist egal, was du von den hier nimmst. Das ist nur die Stromzuführung, der, weil er gepasst hat. Das ist einfach, das mhm. kann auch Eisen sein ja, oder so. Aber das, das ist, ist halt gut. einfach ein Messingrohr, das mhm. leitet den Strom. Ja, klar. Ja? Deswegen ist ein Verständnis gefragt. So, die wird eigentlich einen ordentlichen Kurzschlussstrom schieben. Ja, es geht halt, es ist halt Powerwall-Strom. Du kannst es auch nicht lange laufen lassen, wird warm, ne? Aber hier geht es ja einfach mal um das Verständnis, dass es da noch was anderes gibt. Das dürfte ja so nicht sein. so Na ja, jetzt pass mal auf. Jetzt äh, dreht mal einer das Ding. In irgendeine Richtung. Mach mal. Warte, warte, warte. So, ja. ja, das ist noch nicht viel. Ah, da haben wir ja. die, hat, ja. die hat auch nicht mehr viel Power. Wenn man eine neue nimmt, dreht der bei ich, er bei 50.000 e. Umdrehungen oder so. Eine Autobatterie, habe ich schon gemacht. Kannst nicht lange machen, also der, der dreht immer höher. Der, der, der würde nicht aufhören mit Drehen normalerweise. Der wird halt warm. Und verbrechen? So. Ja, das ist viel. Das ist ja kurzschluss fast. Ne? ja man muss es halt anders das ist muss muss dann anders konzipieren kann, muss das mal jemand andrehen erst in eine Richtung vorgeben, egal wie mach jetzt mal ohne andrehen dann kann man es ja zeigen dass es dann nicht dreht Ach so. mach, jetzt, mach jetzt mal einfach dran Ach so. Von selber der geht nicht, braucht, diesen, los. Diesen, braucht, diesen, er, er braucht diesen, eine Richtung vorgegeben, egal welche. So. und das geht auch mit Wechselstrom. Und deswegen habe ich das gleich mal vorbereitet, <lacht> dass das mal jemand sieht, weil das nämlich, das ist, da kann mal jemand wirklich sein Hummel anstrengen, was hier los ist. Das muss ich wirklich sagen? <lacht> das sind genug hören Ach so, wir hier, hören. bevor hier irgendjemand was sagt, ne? Ja, ganz klar. Ist auch nichts geklebt oder etc. Und außerdem kannst du jederzahl so nachbasteln. Ja. Ja. Auch Strom ja. reinstecken. Das ist ein 6 Volt drauf, wo ich ja. 6 Volt. Schön rein Also es geht auch mit 6 Volt recht gut. Ne? Das geht auch mit, das geht sogar noch, wenn der Strom ordentlich ist, mit 3 Volt geht das auch ne nee, nee aber du brauchst halt einen hohen Strom einen sehr hohen Strom ne ich bin auch der Meinung ich bin auch der Meinung dass man äh, wenn man die Kugeln zum Beispiel aus Kupfer machen würde äh, wo du dann gar keinen Innenwiderstand mehr hast mm. das ist so gut wie ne? dann schiebst du das Ding mit einem halben Ampere äh, mit einem halben Volt und, und was weiß, so und was weiß raus, ich aber äh, 50 oder 100 Ampere das ist gar nicht so sehr viel Leistung Oh, ja, danke. Hat jetzt hier noch was gefunden? Nee. Ach ja, ja. <lacht> Ach, nee, ja, das ist, ja, ja, ja, ist ja Kurzschluss getreten. Ist ja kurz, Schluss getrennt, ist ja kurz Schluss. Ne? So, wenn jemand mal wieder so nett wäre. 6x6 Spannung. So, andere Richtung. Genau. Ne? So, und von alleine? Läuft nichts. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen, bisschen Alkohol käme, läuft er noch besser. Hm? Na, weil, weil dann wird er leichtgängiger, ah. ne, ganz einfach. Und dann ist die Reibung weniger und dann, dann läuft er. Also alles schon sehr, sehr gut. Jetzt ist er noch ein bisschen besser ne, durch die Reibung. Ich habe schon schlechtere Kugellager gehört. Mm. Ja, die neuen gehen nicht gut, weil da ist ja Fett drinnen. Wir müssen es ja sein schwer, na, na, nee, Ich habe das Fett rausgemacht. Ha? Na, ich habe die ähm, gekocht. Na, da läuft das Fett raus. Mhm. So. Und dann habe ich ähm, äh, Paraffin rein. Mhm. Ganz leichtgängiges. Ganz leichtgängiges. Äh, und, dann, und dann geht die wirklich gut. Mhm. So. Ja, und das hat mich nicht losgelassen. Da Habe ich gewusst? aha, hier ist an, das, an der Sache was dran, ne? weil und dann und dann seitdem. Das habe ich so ungefähr. Das habe ich so ungefähr vor 15 Jahren gesehen. Den, den Effekte mal. Ne? Wenn ich das Ding auf eine Schiene lege und auf die zwei Schienen geht es auch. Das selbe Prinzip dann. Ja, dann dreht sich, dann dreht sich aber das. Das, das Prinzip ist selber schon in der, in dem äh, Prinzip. Ich will mal so sagen: Wenn du jetzt Du nimmst jetzt zwei Schienen, legst sie auf den Tisch und tust eine Achse, kann so eine ich Achse, mal Achse drauf. Ne? Und richtig, äh, aber du brauchst einen starken Strom. Von mir aus nur 2 Volt oder so, aber einen sehr starken Strom. Ne? So, und tust ding's drauf. Dann fängt die Achse an sich zu bewegen. In die Richtung wo du sie anschiebst. Das ist dasselbe Prinzip. Bloß eben hier ist es rund, weil die Kugeln bilden jetzt diese Achse. Ne? Ne? Jede Kugel also ist können wir es ganz einfach mal bilden mit einem, mit einem Schweißinverter, zwei Eisenstangen. Ein Schweißinverter hat aber wieder so eine, so eine hohe Spannung, dass beim Funken so. äh, wieder ein, ein, äh, eine Verbindung entsteht. Das willst du aber ah, auch nicht. Deswegen okay. lieber eine, eine sehr sehr kleine Spannung. Da äh, ja, ist man ja bei 48 Volt. Gibt es da schon? Nein, eine kleine Spannung muss Ach nicht. So, also, Achso, 6 Volt dann. Ne? Ja, hm, 6 Volt. Gut, okay. 3 Volt, wenn mhm. du nur eine Achse hast und, und, äh, und eine gute Verbindung, dann reichen 3 Volt oder sowas. Es geht hier um den, den Strom, nicht um die Spannung. Mhm. Ne? So wie bei der N-Maschine so zum Beispiel. Ne? Mhm. Dass die, dass die, ansonsten müssen die getrennt sein, ich habe ein Stück Holz da reingetan, dass die der da Achse halten. Mhm. Ne? Und, und äh, immer zwei Kugellager nur außen übers Kupfer miteinander verbunden ja. und innen ja. über genau. die Welle. Ne? Hier habe ich so eine kleine Schaltung, schaltung. die wir mal den immer dann gleich nehmen. Oder jede Solid schaltung die auf Bedini-Basis hier auf diese Schwingbasis hergenommen ist. Da können wir mal den Schrittmotor... Mal probieren hier... Wo den, ist der Schrittmotor. den können wir mal anschließen. Und da kannst du alles gleich zu Löwen bringen, da brauchst du nicht groß was machen. Universal Ja. Das ist was, ist denn hier? Äh, was ist denn hier welches Kabel? You... Ich denke die schwarzen gehören zusammen und die ja. roten gehören zusammen. So. Ja, da brauchen wir... 1, 1 hm? 2... Oh, ja. das weiß man auch nicht, was Anfang Ende ist. Ne? Hm. Das, das kriegen wir schon. Ja, ich denke mal, dass das hier das so dann dasselbe ist wie hm. Dings. Das, das brauchen wir dann sonst nur zu tauschen. So. Also Bei mir war das so, wenn ich falsch anschließe dreht er nach links und andersrum. nach links. Ach so. Ja. Weiß nicht, dass so es dann gar ja, nicht geht wie bei den Lüfterbettinis, eh. sondern... Da war nee. ja. das drehlich ne? Cool. Also bei mir. Du kannst es aber dann ja auch noch über Kreuz vertauscht haben. Kann ja auch leicht ja. so, Jetzt habe ich, ja, ne? ja. hab ich mir das hier so gemacht. Ich habe dann gleich alles zum Einstellen gemacht. Hm. Hier die ist ganz klar. Von hier ist noch mal hier kann ich noch nochmal Kondensator zuschalten. Hm. Oder nicht. Also zum Schwingen. Für Solid-State-Angelegenheiten. Ausgang. Ach Ausgang. Ne? Ne, ne, ne, Da ist äh, in der in der äh, äh, Triggerspule drin. Ah, okay. So, dass ich den mit rein, wenn ich den mit rein tue, fängt die Schaltung an zu schwingen, auf jeden oh, Fall. Cool. Ne? Und so. Cool. Und hier kann ich ihn wegmachen. Und hier ist, äh, wie gesagt, für Motorbetrieb, Selbsterkennung. Und hier, den, wenn ich die ausmache, dann habe ich hier eben mit dem Kondensator mhm. so. Ein aus und hier kann ich noch mal die Diode, was ich gestern gesagt habe, äh, dazu schalten und wegschalten, die unten drin ist, weil ich, weil ich gesagt habe, es geht auch ohne Diode. Ja, du hast man, das, du wolltest das wissen. Das kann man da noch mal. So, ne, und dann kann ich zuschalten und wenn ich die wegschalte, ne, muss ich aber unbedingt zwingend äh, einen Verbraucher dran haben, weil sonst äh, die Rückspannung meine Basis zerstört. Die Diode ist ja dazu da, um die Basis zu schützen eigentlich, ja. ne. So, aber du kriegst dafür äh, eine höhere Effizienz, wenn, die, wenn du die nicht ran machst meistens. Ne? Also ich habe es mal, jetzt mache ich es mal ran, weil ich den Motor nicht kenne und so. Ne? Dann gucken wir mal. Und ob der geht. Oh, uh, da ist schon Strom drauf. Oder? Anfang Ende vertauscht. Ja. Mal sehen, ob wir da jetzt nicht was durchgeschossen haben. Glaube ich aber nicht, das nicht. geht immer. Genau. Das ist der, der, der BD 4, äh, 409 Dings hier, den 249, der ist einfach klasse. Jetzt geht's. So, es geht nicht. Mhm. Okay. Der hilft. Das Ding kann man fertig kaufen, oder? Nee, das habe ich mal mir gebaut. Ja. Oh, Sonst, das ich mir mal. Die Dinger hier, die kannst du bei Bolling kaufen, die kleinen ja, Dinger Ein bisschen Bettini-Ansteuerung, ne? Ja, das ist, ja, ja das ist schon halt auch, das das halt da, aber da, drin gleich, da ist halt, steckt halt noch ja, ja. so, dass das ja. gleiche ja. mal, auch mit veränderbaren, mhm. dass das gleiche mal, hab ich mir so ein Ding äh, gleich mal gebaut, dass du überall ran kannst. Mhm. Ja? Ne? das müsste man nämlich auch, da haben wir so ein Standardteil. Also, mhm. So ein Standardteil eigentlich. Das, das, das könnte man verkaufen, ist richtig. Ja, was heißt verkaufen? Auch das auch das verkaufen, ist da für uns, ja wieso? Als Bausatz, dass du, dass du ja. standardmäßig deine Schalter da reinmachst und du innen drin verkabelst, das Und alles schön schön. Du kannst auch die Diode freitauschen ja. und kommen immer an alles hin. Ja, vor allem hast du dann immer gleich, wenn dann in ein Video ja. macht und sagt, ich bastel ja. heute, ich schließe ja. hier, da weißt du, ach ich nehme jetzt immer eine Kiste, dann oh, check jetzt, das gleich jetzt mal jetzt also natürlich nicht. auch keinen Rückpuls und nicht, ist ganz klar. Es geht mir jetzt nur, dass man das machen kannst. Ne? Ja, das kannst du hier verstellen? vorstellen. Hast du es auf Netzteil gebaut oder? Geht Ausm das dem mit dem Bat So? Der der Batterie. Batterie? So? Jetzt ja, kannst sie... ja, du. Und äh, ich habe ja. jetzt wie gesagt den, den Kondensator ausgestellt. Der ist jetzt nicht mit dabei. Jetzt ist es auf Selbsterkennung, ne? Also ja. auf Polerkennung ist das jetzt geschalten. Ja. Selbstregierung. Ne? Wenn ich den jetzt, äh, ich, manchmal geht's, geht das Ding auch anzuschalten mit dem Kondensator. Dann muss auch ein bisschen nein. Er will, weil ja hier kommt viel weniger Energie jetzt durch. Der Kondensator schaltet ja gleich aus. Kann ich? Wenn ich ein bisschen mehr... Doch, geht auch. Habe ich viel weniger Energie jetzt. Und? Der schwingt nochmal in sich. Ne? Deswegen geht jetzt weniger Energie, geht aber dafür auch weniger raus. Der schwingt nochmal in sich. Der Rückpuls, den du jetzt ziehst, ist effektiver. Ne? So. Zack. Na, so läuft halt. Wenn ich jetzt den Rückpuls ziehe, denke ich mal, wir haben doch... Ach ja, wir können mal sehen, hier müsste jetzt Rückpuls dran sein. Ja, Müsste eigentlich laufen jetzt hier mit dem Rückpuls. Irgendwo ist ja eine Dings dran Das ist ja ein Brückenfleisch, richtig? Geht nicht, ne? Ja, bleibt die ja. Aus die Kabel. Nö. Nee. Nö. Nee. Ja, können wir machen, ja. Klar. Ja, das ist einfach. Natürlich. So, ausgenommen. Jetzt habe ich nur ganz, ganz... Jetzt läuft doch übrigens höher, ne? Ja. Mhm. Mit der Last. Er ja, klemmt nochmal mal die Last ab. Das Ach, jetzt können wir hier noch ein kleines bisschen. Jetzt wird es langsam interessant. Das, ist, das haben wir hier so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 2 Watt dran. Ja, das ist ein ja, das das sind die, die sind schon ordentlich hell, die. Ja, die sind schon Ja. Dann ja. müssen wir auch so ziehen, ne? Kannst du vielleicht das Ding dran machen, ne? Ne, ja. das geht auch nicht. Ja, nicht. Zeig's wieder, hier. Freie Energie, <lacht> 0 Watt, ne? Die Klasse. <lacht> Das ist mit ja, freien ja, ja. ja. 12 Volt habe ich meinen letzten Boden nicht gemacht. Nicht? Oh ja, muss gehen, das muss ein bisschen fuddeln, das geht schon. <lacht> ein bisschen fuddeln? nein wir können ja mal hier die Schaltung dann halten. Nee, ich meinte hier, den. Ich habe ja auch noch so einen... Ach nee, halt noch umstecken. Den habe ich nicht mit 12 Volt in jetzt nein, den hier. Doch. Motor ein Schrittmotor, meine ich. ich habe noch Ach, ein Schritti? Ja. ja, da braucht er 24. Ja. Nur ein halbes Ampere, ne? Mhm. Und, und hier schätze ich so also ins 2 Watt, 2 Watt auf jeden Fall. Das sind schon ganz schön viele LEDs, die hier. Ja. Das ist aber auch schon ganz schön viel was zieht, ne? Hm. Wir ja, Batterie jetzt noch? Weil die, und mit und der die haben wir ja auch EF. die 11, die Welle angetrieben, ist ja auch schon Ja, dürfte nur mal ganz voll sein, ne? Ja, für noch. Und normalerweise mache ich das dann immer so, dass ich eben die Rückpulse hier wieder auf die Batterie. Dann ja. kommst du auf ganz, ganz wenig, also ne, hier ist ja jetzt kein äh, Generator weiter dran, so. Dann kommst du auf ganz, ganz wenig äh, Verbrauch. Äh, Verbrauch. Also wäre gut für den Automotor zum Beispiel. Du kommst also hier, wenn du es wenn richtig machst, kannst du mindestens die Hälfte wieder zurück auf die Batterie. Bei dem hier wird es, wird es gehen. Und je schneller ich fahre. könntest du noch eine hier Je schneller ich fahre, desto, desto mehr Energie wird noch zurückgespeist. Ja. Mhm. Und jetzt hast du eben hier... Hättest du hier noch 300 die 300 über die Autobahn? Weil das ein Schrittmotor ist. Der, der Verbrauch und der Schrittmotor und hier, der hat ja diesen Lenzeffekt, diesen Anti-Lenzeffekt. Bei der dreht sich sowieso schon lange. Wenn du jetzt hier Last entnehmen würdest, würde der schneller werden. Haben wir ja vorhin gesehen. Also das würde hier wunderbar gehen, ne, mit dem jetzt hier und schon fertig. Wenn, wenn du jetzt die Welle anhältst, halt wenn du jetzt nochmal, hm, genau. was passiert, wenn du die Welle jetzt anhältst, also wenn Nicht du jetzt mal da festhältst, die Welle, geht der Verbrauch hoch, ne, voller Gegenkampf was? Ja, ja, doch, Ach, der geht schon hoch. Ach, weil du ziehst ja den Rückpuls nicht. Ja, du gehst, nur, gibst den ja jetzt nicht in die Batterie rein. Wieder. Das ist aber das Komische: weil beim Lüfter-Bedini ist es anders. ne? Ah, ja, ja, auch beim beim Lüfter-Bedini geht der Verbrauch runter, wenn du bremst. Und beim Servo-Bedini, wenn ja, ich jetzt halt mal so nennen kann, geht der Verbrauch hoch. Wenn ja, das ist, das, ist ist ja ganz anderer, das ist ja auch ein ganz anderer. Äh, äh, Schrittmotor. hier sind doch die Phasen versetzt. Ja, die schalten nicht wirklich. Ja. Die ist immer phasenversetzt hier. Die schalten nicht in dem Augenblick, wo es geht. Die zweite Spule, die ich hier zum Schalten nehme, das geht nur, weil es eben zu viele Pole sind. Gerade mhm. so. Weil, deswegen kannst du den fast in beide Richtungen betreiben. Weil das, nee Quatsch. Den kannst Gerade du eine. nur in eine Richtung mhm. betreiben so. Weil äh, da ist ja phasenversetzt innen drin. Die einzelnen Zähne. Mhm. Da mhm. Er noch da. So und, und die musst, und bei, bei DINI musst du, ist ja die Spule einphasig. Guck mal, liegt ja. die Welle noch da? Da kannst du das mal in die Kamera reinzeigen, rechts. Da haben wir doch so eine, so, eine, so eine Welle, die. wo du meinst, oder? Hier nee, haben hier wir nicht so. hier ist ist nichts Rhythmotormäßiges dabei. Nee, so. das ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Hier, das, also. ist, das Ding ist anders. Aber ich verlinke es dann nochmal. Ich hatte auch mal ein ja, Tutorial du gemacht. Du das da haben wir <lacht> die Innereien... Also es geht auf jeden Fall. Fall. Es geht aber eben nicht optimal, weil es halt phasenversetzt ist, nicht die Schalterei. Es geht eben gerade, weil es halt mhm. gut geht. Halt. Ja. Also es geht auch, aber Es geht auch, ist aber es ist nicht optimal, so rumgezeigt. Wie viel haben wir denn noch? Ja, wat zijn die zo even hebt Even seks Ja?